Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Stack-Frage in Ilias erstellen können. Einerseits können Sie eine Frage ja direkt im Test erstellen, aber wir zeigen Ihnen heute die Variante in einem Fragepool. Dazu klicken wir auf Frage erstellen und wählen beim Dropdown-Menü stack aus. Wir kommen zunächst auf die Fragenbearbeitungsseite. Hier gibt es schon einen vordefinierten Titel. Den können Sie aber ganz einfach umändern. Ich nenne ihn mal einfache Rechnungs-Stack-Frage. In unserem kleinen Beispiel soll es um eine Rechnung geben mit Zufallszahlen aus einem definierten Bereich. Das notiere ich mir als kleine Gedankenstütze hier bei der Beschreibung. Auch für den Fragentext habe ich mir hier schon etwas vorbereitet, nämlich dass es um eine Addition gehen soll. Von den Variablen a und b. Weiterhin sehen Sie dann hier unten das Lösungsfeld mit input answer 1, wo dann also die Lösung einzugeben ist und die validation answer 1, also die Validation, Überprüfung der Antwort. Sie können wie gewohnt mithilfe des Editors hier auch Ihre Frage formatieren. Gehen wir nun weiter. Und schauen uns an, dass es hier die Bearbeitungsdauer gibt. Die können Sie aber wie gewohnt ignorieren. Denn nur im Test ist das dann auch einstellbar. Bei den Punkten ist momentan ein Wert von 1 fest definiert. Ich zeige Ihnen aber später, wie Sie das dann unter dem Bereich Bewertung anpassen können. Da wir nur in unserem Beispiel mit Variablen arbeiten, müssen wir diese auch hier in den Fragenvariablen definieren. Ich nehme hier beispielsweise den Befehl rent step von Maxima und habe auch schon eine Lösungsformel formuliert. LSG wäre A plus B. Das sollten Sie immer mit dazu nehmen, denn es hilft Ihnen vor allem, wenn auch eine sehr lange Formel ähm, gegeben ist, dass Sie das gleich später bei der 1 zu 1 Angabe sehr kurz schreiben können. Als Aufgabenhinweis geben wir auch unsere Lösungsformel hier mit dazu. Weiterhin können Sie dann auch noch ein spezifisches Feedback eingeben, wenn Sie möchten. Kommen wir nun weiter zu unseren Einstellungen der Answer 1, also der Antwort 1. Es gibt hier verschiedene Eingabetypen. Wir bleiben bei der algebraischen Eingabe. Das ist die Standardauswahl. Sie können aber auch hier noch verschiedene andere Möglichkeiten sich auswählen. Unsere Musterlösung wäre das LSG, was wir vorformuliert haben. Und Sie können hier auch noch weitere ähm, Eingaben tätigen, weitere Einstellungen. Was sich empfiehlt, da wir in unserem Beispiel hier eine Plus, eine Addition haben, dass wir hier bei den verbotenen Wörtern ein Plus mit eingeben, damit die Teilnehmenden ja nicht so schlau sind und die Rechenaufgabe in das Ergebnisfeld mit eintragen. Was auch immer ganz gut ist, ist eine Validierung, dass die aktiviert ist, um eben zum Beispiel Brüche oder Formelgleichungen sich anzeigen zu lassen, wie sie in der korrekten Schreibweise dargestellt sind. Das haben wir also alles ausgefüllt und klappten das wieder ein, sodass wir hier zu unseren Rückmeldebäumen kommen. Da wir hier nur eine einfache Rechnung haben, genügt uns ein Baum. Den Rückmeldebaum können Sie auch noch einen Namen geben, wenn Sie das möchten. Und Sie geben hier an, wenn Sie mit mehreren Knoten arbeiten, welcher Knoten denn der erste ist. Das können wir in unserem Beispiel alles so belassen. Falls Sie mit mehreren Gleichungen arbeiten wollen oder mit mehreren Rückmeldebäumen, können Sie sich hier einen Baum ganz bequem kopieren und auch bei den Einstellungen weitere Eingaben vornehmen. Bleiben wir nun bei unserem einzigen Knoten, den wir benötigen. Hier gibt es zunächst die Antwortüberprüfung. Wir bleiben bei der Standardauswahl. Es gibt aber noch viele weitere Möglichkeiten, wo Sie an unsere Stack Links und Anleitung verweisen möchte, dort sind diese Antworten über Prüfungsoptionen genauer erklärt. Weiterhin geben wir nun die Student Answer, SANS, ein. Das ist bei uns die Answer 1. Dann kommt die Teacher's Answer, TANS. Das ist bei uns A plus B. Und die weiteren Sachen können Sie auch gerne einstellen, wenn Sie das möchten. Was aber definitiv wichtig ist, ist hier der untere Bereich, wo Sie einstellen, was bei grün, die Antwort ist also richtig, ist passiert und bei rot, die gegebene Antwort ist falsch. Wenn Sie mit mehreren Teilaufgaben arbeiten, empfiehlt sich dann bei dem wahren Ergebnis immer mit Plus zu agieren, da wir hier nur eine eine Formel haben, ein Ergebnis, arbeite ich mal mit den ist gleich, dass dann ein Punkt gegeben wird. Wir können natürlich auch mit halben Punkten dann arbeiten, das machen wir aber gleich in der Bewertung. Es gibt die Möglichkeit Abzüge zu geben. Später, wenn Sie auch mit mehreren Knoten arbeiten, wird noch ein Feld hinzugefügt, wo Sie bestimmen können, was passiert, welcher Knoten als nächstes abgefragt wird, wenn dieser Knoten abgefragt wurde. Auch ein Feedback können Sie mit eingeben und natürlich dürfen Sie auch nicht vergessen, die Falschseite mit anzugeben. So, das haben wir jetzt alles eingefügt, dann speichern wir uns das ab. Und bevor wir in die Vorschau gehen, würde ich noch in den Bereich Bewertung wechseln, denn Sie erinnern sich, es war ja standardmäßig 1 eingestellt als Punktzahl und hier können Sie dann eine neue Punktzahl eingeben, wenn Sie das möchten und sich das dann hier auch speichern. Gehen wir nun also in die Vorschau und da haben wir hier unsere Beispielfrage mit unserer einfachen Addition und den Zufallszahlen 1 plus 10. Das wäre bei uns in der Lösung 11. Ich möchte Ihnen aber kurz noch ein Beispiel zeigen bezüglich der Validierung, denn wenn wir zum Beispiel hier ein Bruch Eingeben in dieser Schreibweise können wir mit Hilfe des häkchens button uns ausgeben, dass das ähm, in einer richtigen Schreibweise auch wirklich der Bruch dreiviertel ist. Dazu ist also die Validation da. Wir geben aber mal hier unsere korrekte Lösung ein und schauen, ob wir alles richtig gemacht haben. Oh, wir haben irgendwo einen Fehler gemacht. Da müssen wir doch nochmal flugs schauen, wo es lag. Und leider wurden unsere Student-Answer und Teacher-Answer nicht gespeichert. Dann holen wir das nochmal flugs nach, ähm, A plus B. Und wir müssen natürlich auch einen Punkt vergeben. Dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ja, jetzt haben wir doch alles wieder richtig. Also schauen Sie gern immer nochmal nach, ob wirklich alle Eingaben gesichert worden sind. Und wir haben hier einen von einem Punkt erreicht. Ein kleiner Zusatzhinweis. Bei diesen sec fragen gibt es die Möglichkeit, sie zwischen dem System Moodle und Ilias auszutauschen. Diese Möglichkeit finden Sie hier bei den Eigenschaften, wo Sie entweder Fragen aus Moodle einer XML-Datei importieren können, beziehungsweise nach diesem Moodle-XML-Format exportieren können. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie etwas exportieren möchten, unbedingt die Fragen einzeln zu exportieren, da es bei einer gesammelten, beim gesammelten Export doch mal zu einem Fehler kommen kann. Das war die Stack-Frage. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.